Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Ihr seid hier auf dem einzigen YouTube-Kanal, bei dem es rund um das Thema Hefewasser geht. Ich zeige euch hier, wie man diese gesunde und leckere, leicht bekömmliche Hefe selber macht. Das geht nämlich ganz einfach. Und hier bekommt ihr regelmäßig neue Videos hierzu, wie ihr dies unkompliziert in euren Alltag einbringen könnt. Und so köstliche Sachen könnt ihr dann auch ganz einfach nachbacken. Hmm, das sieht doch lecker aus, oder? Also ran ans Hefewasser, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch die Videos gefallen und abonniert den Kanal und vor allem aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr kein neues Video und ich freue mich, euch bald hier auf meinem Kanal zu sehen. Eure Emma